Ja, ich habe das mitbekommen und er hat mir auch geschildert, dass er sich selber keiner Schuld bewusst ist, sondern dass man sozusagen sein Banking vermutlich gehackt hat. Es gibt dafür einige Indizien. Es ist ja auch Strafanzeige getätigt worden bei der Zuständigen Kriminalpolizei. Und aus meiner Sicht gibt es dort auch, wir haben wieder ein App-basiertes TAN-Verfahren. Also man muss dazu sagen, die Hacking-Fälle, die ich bearbeite, sind regelmäßig das App-basierte TAN-Verfahren, also alles, was auf dem Smartphone stattfindet. Dort konzentrieren sich die Täter drauf, weil sie dort Lücken finden. Auch technische Lücken und weil sie dort angreifen können. Und jeder Täter sucht sich das am, ich sag mal, da gibt es den Satz, den letzten beißen die Hunde, das am anfälligsten System, darauf stützen sich die Täter. Also grundsätzlich sieht die Rechtsordnung vor für nicht autorisierte Zahlungsanweisungen. Das heißt, wenn der Bankkunde nichts überwiesen hat, er hat nichts freigegeben, haftet dafür die angewiesene Bank. Und da gibt es eine Ausnahme, wenn der Bankkunde im Rahmen dieses Vorganges sich irgendwie grob fahrlässig verhalten hat. Wenn er also irgendwelche Daten preisgegeben hat, die man als grob fahrlässig einordnet. Dann wird da ausnahmsweise die Bank freigestellt sein und dann haftet der Bankkunde. Und das ist der Vorwurf, den die Volksbank den Bankkunden unterbreitet. Das alles ist überhaupt nicht anwendbar. Diesen Vorwurf gibt es gar nicht. Es gibt eine gesetzliche Neuregelung seit 2018, wonach dieser Vorwurf der groben Fahrlässigkeit nicht greift wenn die Bank beim Login in das Online-Banking nicht die sogenannte doppelte Kundenauthentifizierung vorgesehen hat. Also hat sie hat eine neue Pflicht, die auch im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz geregelt ist. Die muss sie einhalten. Ist die nicht eingehalten worden, dann greift der grobe Fahrlässigkeitsvorwurf gar nicht ab. Dann ist er gar nicht anwendbar. Insofern würde ich sagen, dass ich das nicht ganz so sehe, wie das die Bank sieht. Ich habe da einen anderen Blick drauf und sehe auch nicht den groben Fahrlässigkeitsvorwurf. Sehr viele Zahlungsdienstleister wollen, dass das Smartphone benutzt wird zum Online Banking und das hat aus meiner Sicht ich bin ITler einen Sicherheitsnachteil, denn hier wird sozusagen die Banking App und die TAN App in einem Gerät zusammengeführt. Und das war in der Vergangenheit nicht so. Das, das System, das Online-Banking ist seit 30 Jahren eigentlich ein Zwei-Wege-Tan-Verfahren. Also es gibt einen Browser, wo man sich einloggt und es gibt ein Gerät, mit dem man eine Zahlung freigebt. Ein, das kann. Früher war das eine Zahlungs-Tan-Liste also oder das war eben eine Girocard, die man irgendwo in ein Gerät reinsteckt. Es waren immer zwei Geräte. Und jetzt fokussiert sich alles auf ein Gerät. Und aus dem Blickfeld der IT-Sicherheit ist das ein Nachteil und macht es den Betrügern eben einfacher. Also die volle Verantwortung, da gibt es ein berühmtes Urteil vom Kammergericht, das mal gesagt hat, nein, wir müssen den gesamten Fall betrachten. Es gibt hier auch den Begriff des Mitverschuldens. Also es kann sein, dass ein Teil der Verantwortung bei der Bank liegt. Es kann sein, dass ein Teil der Verantwortung beim Bankkunden liegt. Und dann soll das Gericht, so das Kammergericht, soll dann beurteilen, wie viel Prozent muss der Bankkunde tragen und wie viel Prozent muss die Bank tragen, denn jede Seite, die eine ist der Anbieter des Online-Bankings, sie muss eine technische Sicherheit gewährleisten, sie muss sich an die gesetzlichen Normen halten, die man zum Online-Banking braucht und der Bankkunde muss natürlich seine Zahlungsdaten geheim halten, er darf die nicht preisgeben. Aber der Gesetzgeber hat eine Erleichterung für den Bankkunden geschaffen, es trägt nur der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit. Wenn also das Verhalten nur leicht fahrlässig ist, dann reicht es nicht aus, um ihn in die Haftung zu nehmen. In der Tat, ich würde mir den Einzelfall nochmal genau angucken und würde dann in Verhandlung treten mit, die mit der Bank. Denn ich würde da ein bisschen entgegenhalten und dann nochmal die Rechtslage zitieren, auch orientiert an der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Wir haben ein wunderbares Grundsatzurteil vom Bundesgerichtshof aus dem Jahre 2016 zum Online-Banking. Das sollte der Maßstab sein und nicht die Meinung einer Bank oder die Meinung des Bankkunden, sondern wir orientieren uns eben an der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Und da ist auch der Fahrlässigkeitsmaßstab definiert. Da sind auch die verschiedenen Pflichten definiert, die man hatte und man würde einfach versuchen, sich ohne Anrufung eines Gerichtes zu einigen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann bleibt ja nur der Rechtsweg. Außerdem würde ich immer in die Ermittlungsakte reingucken, der Staatsanwaltschaft, denn die trägt ja vielleicht zur Sachaufklärung bei. Ja, man kann ein bisschen was schon tun. Man muss vielleicht vorweg sagen, es gibt kein Online-Banking-System, das ich kenne, das 100 Prozent Sicherheit gewährleistet. Aber die Unterschiede sind erheblich. Und die Erfahrung zeigt ja, dass sich die Täter immer auf die am schlechtesten geschützten Systeme stürzen. Also man kann ein bisschen was schon tun. Ich kann keine 100 Prozent Sicherheit versprechen. Aber ich würde davon dazu raten, jedenfalls heute aus der heutigen Sicht, von einem App-basierten TAN-Verfahren mit dem Smartphone, da würde ich selber eher Abstand von nehmen. Ich würde versuchen, mit einer Software zu arbeiten. Aktuell habe ich relativ wenig Fälle, die mit einem Chip-basierten TAN-Verfahren zu tun haben. Da muss man allerdings dann ein bisschen investieren. Man braucht dann ein Kartenlesegerät und muss dann vielleicht auch etwas umständlich seine Online-Überweisung nicht in der S-Bahn machen, sondern eher zu Hause. Aber aktuell halte ich das für sinnvoll. Das kann vielleicht in fünf Jahren anders sein, wenn die Systeme dann auf dem app-basierten Verfahren besser sind, aber momentan merke ich sehr stark, dass 95% meiner Fälle doch sich auf ganz wenige Online-Banking-Systeme reduzieren. Man sollte auch, wenn man so einen Fall, wenn man Opfer eines Online-Banking-Hackings geworden ist, immer dran denken, die eigene Haftpflichtversicherung ins Boot zu nehmen. Da unterstellen wir einmal ähm, der Fall äh, das Gericht entscheidet, dass sich tatsächlich jemand grob fahrlässig verhalten hat, dann könnte dies möglicherweise versichert sein, und zwar bei der eigenen Versicherung. Deshalb macht es immer Sinn, also der Profi, der Fachanwalt würde immer die Haftpflichtversicherung ins Boot nehmen. Es kann im Einzelfall sein, dass das nicht versichert ist, weil Zahlungsvorfälle ausgeschlossen sind. Es gibt aber auch Menschen, die haben sogar eine Hausratversicherung, würden wir ins Boot nehmen. Die haben manchmal eine sogenannte Pishing-Police mit drin und nicht selten, kommt auch ab und zu vor, haben Menschen sogar eine Cyberversicherung. Also man sollte dann wirklich auch die Deckungsanfragen für den Schadensfall stellen.